Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und begrüße euch zu einer neuen Folge. Heute zeige ich euch was Frisches, Leckeres, nämlich eine Möhren-Himbeertorte. Dazu braucht ihr relativ wenig Zutaten, ihr braucht auch eigentlich wenig Zeit. Die meiste Zeit, die ihr für dieses Rezept braucht, macht eigentlich einmal aus, dass ihr die Cashews einweichen lassen müsst und zum anderen, dass die Torte nach dem Fertigstellen noch ein bisschen im Kühlschrank stehen muss, um fest zu werden. Das ist eigentlich alles und wirklich die reine Zubereitungszeit ist ganz, ganz wenig und es geht ganz, ganz schnell. Wie immer, am Ende bekommt ihr dann Rezept etc. genannt, beziehungsweise könnt ihr euch ja dann auf der Homepage runterladen, wenn ihr möchtet und ansonsten zeige ich euch jetzt, wie das Ganze geht. Die Torte ist nun fertig. Ein bisschen was von den Kokosflocken, die ja auch schon im Rezept drin sind, habe ich noch genommen, um oben etwas zu dekorieren. Und ansonsten ist das eine richtig schöne, dicke, feste Creme und schmeckt richtig, richtig lecker. Also, wenn ihr das nachmachen möchtet, dann wie immer geht auf die Webseite www.veganik.de, schaut in die Mitte, scrollt runter, dort findet ihr den eigenen gratis E-Book-Bereich.